Liebe Mutter, das Wetter hat sich der Jahreszeit angepasst. Es ist nass und kalt. Die Art von Kälte, die einem in die Knochen fährt und in der Seele schmerzt. Bete, dass Gott uns die Kraft und den Verstand schenkt, unversehrt heimzukehren. Die SS hat sich nördlich von hier formiert. Sie wissen genau, dass wir an dieser Flanke nicht viel entgegenzusetzen haben. Schaffen uns auf 12 Uhr. Hol mich! Wie viele Männer haben Sie noch übrig? Wir sind zu dritt, Colonel. Mehr sind für diesen Job nicht nötig. Weißt du das auch, Sergeant?